Hey alle zusammen. Es ist gerade ungefähr vor einer Stunde etwas passiert, womit glaube ich eigentlich gar keiner gerechnet hat. Und zwar hat Playstation, also Sony, Bungie gekauft. Warum das Ganze und ob das wirklich auch jetzt schon in trockenen Tüchern ist oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt... Und vor allen Dingen, wie es jetzt weitergeht mit der Marke Destiny und allgemein mit den Titeln, die von Bungie noch geplant sind. Das schauen wir uns jetzt in einer kurzen Zusammenfassung mal an. Bungie selbst hat dazu auch eine Pressemitteilung hochgeladen. Die werde ich euch unten mal verlinken. In der Pressemitteilung steht unter anderem, dass die Spiele von Bungie oder Spiele ein hohes Potenzial haben für die Zukunft. Und dass Bungie mit Sony der gleiche Meinung ist, dass vor allen Dingen die Produkte, die halt noch im Raum stehen, unter anderem halt auch Destiny, ein großes Potenzial haben. Noch ein kleiner Einwurf von mir. Als ich jetzt gerade das Video fast fertig hatte, der lieber Andy Edition hat nämlich dazu auch ein Video hochgeladen. Und... Er hat mir dann noch in den Kommentaren geschrieben, dass wohl auch die Mitarbeiter gerade erst vorhin davon Bescheid gekriegt haben und es wirklich nur die ganz obersten Leute wussten. Äh, ja, schon echt etwas krass. Ja, wie möchte Sony denn Bungie unterstützen? Unter anderem natürlich, denke ich, auf jeden Fall finanziell, aber auch im Blogpost steht drin, dass man vor allen Dingen auch neue Talente und begabte Personen stellen möchte, um halt allgemein voranzukommen mit dem jetzigen Spiel, Destiny oder auch mit neuen Franchises. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ähm... Möchte Sony gerne Destiny jetzt Konsolenexklusiv haben? Also man erinnert sich bestimmt noch an Destiny 1. Ich glaube, Destiny 2 war es auch noch am Anfang so. Dass Welche, es ziemlich viele die Waren, die da, Inhalte, oder zumindest ein Großteil, ähm, plötzlich Exklusiv gab. Waffen, Dungeons. Und es kann sein, dass sich Sony jetzt denkt... Ja, machen wir wieder, um die Leute halt wieder zurück zur Playstation zu ziehen oder zumindest auf der Playstation zu halten. Unter anderem steht aber auch in dem Post, dass man weiterhin auf den verschiedenen Plattformen bleiben möchte. Denn man möchte weiterhin eine einheitliche Atmosphäre schaffen. Und wo immer auch die Spieler von Destiny spielen wollen, so soll es auch bleiben. Finde ich schon mal gut. Mal schauen, was wir wirklich daraus machen. Ja, das war es auch schon. Ähm, meine kleine persönliche Meinung dazu. Ich finde es jetzt... Eigentlich muss ich sagen, gut, denn man weiß... Bungie ist ja inzwischen ein Indie-Unternehmen. Also stellt die Spiele selbst her, publisht die Spiele selbst. Aber dadurch, dass es jetzt Sony im Rücken gibt, ist halt die Möglichkeit und das Potenzial hat höher, dass mehr Content kommt, besserer Content kommt. Und solange es wirklich so bleibt, wie es gerade ist, so dass. Keine Plattform bevorzugt wird. Go for it. Also ich bin da eigentlich völlig dann... ...mit dabei. Ihr könnt mir ja gerne mal... ...in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Und... ...ja. Ansonsten, das war jetzt nur so ein kleines Video. Und... Ach, und schaut doch gerne auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Da bin ich auch immer wieder online mit Destiny, aber auch mit anderen Spielen. Ich spiele viele Sachen einfach durcheinander. Es ist aber oft einfach lustig. Und am 22. werde ich auch schauen, dass ich da online bin. Ansonsten, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, kommentieren auch sehr gerne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.